Ja, nicht. Was macht wirklich Eindruck? Wann macht es wow? Das ist ein sehr schönes Beispiel für eine gelungene Besucheraktivierung. Der Aussteller da die Besucher ein in eine überdimensionierte Küche, wo man selber als Koch in Aktion treten. Kann. Und zwar, indem er da die Zutaten in einen Topf tut und sich darauf kann eine Projektreferenz kann, wo all diese Kompetenzen auf dem Topf enthalten. Und das ist sehr haptisch, sehr interaktiv und spielerisch und bleibt dem einfach super in Erinnerung. 不如早 March